Hallo, ähm, in diesem Video zeige ich euch, ähm, wie ihr mit PagePlus eine Tabelle darstellen könnt. Dazu wählen wir nun hier aus, Tabelle. Ich ziehe jetzt hier meinen Rahmen. Und nun bekommen wir hier verschiedene Formate. Classic, eine Liste, sagen wir hier Chassis. Ähm, hier unten haben wir die Anzahl der Zeilen dann. Und der, der Spalten, bei mir reicht erstmal locker 5 Zeilen und 3 Spalten. Und nun können wir ihn hier eingeben ähm, Größe, Qualität, Name. Minus 500 MB plus und das ist dann sa 264 und was weiß ich 200 MB 3 minus und gleich X um ähm, ja <lacht> so ihr seht momentan noch halt ähm, <lacht> die Tabellenbezeichnung der einzelnen äh, Felder geht einmal weg und dann ist das äh, auch verschwunden und der Rest ist ja eigentlich selbst erklärend. Ähm, danke fürs Zuschauen.